Hallo zusammen, ich bin Dennis, ich bin im zweiten Lehrjahr als Lebensmitteltechnologe und ich zeige euch heute meinen Arbeitsalltag. Die Hauptaufgabe eines Lebensmitteltechnologen ist die Sicherstellung eines Produkts. Als Beispiel nenne ich die Herstellung eines Bauernschinks. Hier tun ich das Rohmaterial optisch prüfen. Das wird nachher gewogen. Das gewogene Rohmaterial wird beim Injektor zugeführt. Der Vorgang wird gebraucht, für Hauptpaket und Geschmack zu geben. Nach dem Injizieren wird das Spritzprotokoll ausgeführt. Hier werden Etiketten kontrolliert. Das Produkt wird gewogen und alles wird schriftlich festgehalten. Zur Sicherstellung von Hygiene wird eine Probe von gereinigten Objekten genommen, die in einen Brutkasten kommt. Seitdem ich hier die Lehre angefangen habe, gehe ich mit Lebensmittelbewusster bewusst Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn auch du. Als Landesmitteltechnolog wo der Schläger auf war, der die Schläger anfangen, bewirbt sie bei uns.